Hallo miteinander, heute schauen wir uns den Gepäckträger für mein LittleBuddy an. Wir packen jetzt also gemeinschaftlich mal das Paket aus und schauen was da alles schönes drin ist. Das ist schon mal in einem sehr guten Zustand angekommen. Das ist nochmal hier mit einer Pappe und dem Beutel geschützt, das Zubehörmaterial. Das ist also der Gepäckträger. Hier hinten haben wir die Befestigungspunkte. Hier sehe ich, hier sind Gewinde drin. Bin ich mal gespannt, wie die Montage vonstatten geht. Mal hier für euch im Detail. Hier sind die Befestigungspunkte für die Lampe, für das Licht. Von der Bearbeitung sieht er sehr gut aus, keine scharfen Kanten, die Schweißnähte sind ordentlich. Ja. Hier auch alles entgratet, die Pulverbeschichtung ist nirgendswo abgeplatzt. Das sieht sehr gut aus. Hier für euch nochmal im Detail. sind also Gewinde drin, sodass man schätze ich mal durch die Gabel einfach nur Löcher bohrt und die Schrauben dann hier drin befestigt werden. Jetzt kommen wir zum Befestigungsmaterial. Wir haben hier ein Tütchen mit allen benötigten Schrauben und mit dieser kleinen Adapterplatte, um das Licht zu befestigen. So, die Schrauben sind in der Extra-Tüte drin, die Schrauben sind hier mit einem Selbstsicherungslack. Das Set besteht, das Set besteht aus verschiedenen Schrauben, ich sortiere die mal. Das sind hier einmal etwas kürzere Schrauben, hier zwei verschiedenen Ausführungen im Gewinde, ich schätze mal M4 und M5, hier auch nochmal etwas größer, einige Unterlegscheiben bzw. Sicherungsringe und eine selbstsichernde Mutter. Das ist der Adapter für die Beleuchtung. Den wird man also dann hier so befestigen können. Oder so. Äh, Schätzen mal so. So wird er befestigt. Eine Montageanleitung ist jetzt in dem Paket hier nicht enthalten. Die lädt man sich von der Seite von Rough Cycle runter. Dort ist dann auch die Bohrschablone, womit ich auf der Gabel die Position ermittle wo ich dann die Durchgangslöcher bohre, um den Gepäckträger zu befestigen. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ich den Gepäckträger montiere. Also lasst ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Ich freue mich aufs nächste Mal.